Besten Dank, Herr Hössli. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission, Mitglieder des Rates. Herr Damian Müller, Sie haben das Wort. Und Frau Bundespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, Sie kennen alle Notwil. Sie wissen auch, dass hier der Ort ist, der Schweizerischen parablebikerzentrums für zahlreiche Unfallopfer ist wo auch äh, Hoffnung natürlich besteht. 1.085 querschnittgelähmte Patienten belegten im vergangenen Jahr 52.922 stationäre Pflegetage. Alle haben ein großes Ziel, über den Rollstuhl in ihr Leben zurückzukommen. Ein Leben, das aber auch immer anders sein wird, als es war. Und das Leben der Menschen im Rollstuhl einfacher zu machen, investierte das Parablebikerzentrum viel. Nicht nur für medizinische Eingriffe und für Betreuung. Das Zentrum hat der SBB eine gute Million Franken bezahlt. Für bauliche Maßnahmen am Bahnhof Notwil, für die Anpassung der Perrons für Rollstuhlgänger oder für den Bau von Liften. Und das schon, meine Damen und Herren, vor 24 Jahren bei der Gründung der Klinik 1993. Also alles Kosten notabene. Die mit dem gültigen Gleichstellungsgesetz heute eigentlich die SBB übernehmen müsste. Nun will also die F SBB den bedienten Bahnschalter auf Ende dieses Jahres schließen, obwohl er nicht einmal selber betrieben wird, sondern von der IG Notwil. Die IG Notwil besteht aus dem Parablebikerzentrum, dem Seminarhotel Sempachersee und der Gemeinde Notwil. Und natürlich ist mir klar, dass die SPB einen Leistungsauftrag hat und dass der Bundesrat als strategische Führung nicht in operative Angelegenheiten eingreifen will und kann. Herr Hösli hat das bereits erwähnt. Aber, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Mehrheit und Herr Hösli, wenn der Bundesrat wegschaut, wenn die SPB ihre Kunden zu vernachlässigen beginnt, dann muss sich halt das Parlament für diese Interessen stark machen. Ein Leistungsauftrag heißt eben nicht nur, finanziell möglichst gut abzuschneiden. Für die Bahn heißt ein Leistungsauftrag auch, eine Leistung für jene Leute zu erbringen, die nicht den Privatverkehr nutzen, wollen oder können und insbesondere für die ältere Bevölkerung und für die Kunden des öffentlichen Verkehrs im ländlichen Raum steigt mit dem Abbau der SBB Drittverkaufsstellen die Hürde zur Benutzung des öffentlichen Verkehrs und hier also in Notwil sind es besonders viele Behinderte die den Bahnhof benutzen und froh sind um die Unterstützung von freundlichen und äh, hilfsbereiten Personal, dass sich die Welt ändert ist klar und klar ist, dass man davor die Augen nicht verschließen kann, aber geben Sie doch der Zeit auch die nötige Zeit, die Sie für die Anpassungen brauchen. Drei zusätzliche Jahre sind es, welche das Moratorium für die 52 Bahnhöfe verlangt. Drei Jahre, die für die betroffenen Menschen, glaube ich, von Bedeutung sind und für das Budget der SBB aber auch erträglich wären. Also ich bin absolut der Überzeugung, dass wenn wir hier der Minderheit folgen, einen wichtigen Beitrag leisten, um genau diese drei Jahre die Möglichkeit zu geben, Lösungen zu finden und nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, damit wir auch denen Menschen, die wirklich das benötigen, und es geht nicht nur um Handybenutzer, sondern wirklich um Anschlussmöglichkeiten, dass wir die Zeit auch geben, dort Lösungen zu finden. Besten Dank, Herr